Die zweite, der zweite Teil der Frage, was können wir von Deutschland aus machen? Vieles. Wir können sehr viel machen. Wir in Deutschland haben besondere Verantwortung dem Gebiete gegenüber. Wir haben geschwiegen, als die Osmanen die Armenier, den Völkermord vollendet haben. Wir haben geschwiegen als Kamal Atatürk die Kurden, die alawitischen Kurden in Dersem, den Völkermord vollendet hat. Aber in Afrin haben wir nicht nur geschwiegen, wir haben auch mitgeholfen, diesen Genozid zu vollenden. Afrin ist das erste Genozid der Geschichte, das mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft vollendet ist. Ich denke, Deutschland hat die Möglichkeit und die Verantwortung, erstmal einen Kurdistan-Beauftragten zu ernennen. So wie wir seinerzeit einen Bosnien-Beauftragten hatten. So wie wir jetzt auch die Forderung nach an Antisemiten-Beauftragten haben. Deutschland sollte musste einen Beauftragten für Kurdistan ernennen und es wird viel momentan über die Verantwortung Deutschlands in diesem Krieg berichtet. Es ist unerträglich. Es ist auch beschämend, das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland so runterzuwirtschaften wie mit dem Panzerdeal Deutschland und der Türkei. Ich als deutscher Staatsbürger mit Afrina-Wurzeln, ich will nicht sagen mit kurdischen Wörtern, mit Wurzeln, mit Afrina-Wurzeln, unser Ansehen bei den Afrina-Flüchtlingen ist jetzt null. Weil es ist so, dass die Leopard 2 der Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit dem IS, ich wiederhole es, gemeinsam mit dem IS und gemeinsam mit Al-Qaida Syriens und gemeinsam mit dem Terroristen der FSA auf Patrouille gehen und daran hindern, dass die Kurden wieder zurück zu ihren Häuser kommen. Und wenn nach 55 Tagen Bombardement unsere Bundeskanzlerin im Bundestag betont, dass es nicht annehmbar, also Frau Kanzlerin, ich habe sie gewählt, obwohl es eigentlich Wahlgeheimnis gibt. Ich nehme sie nicht ernst. Ich nehme sie nicht ernst. Ich werde sie weiter nicht mehr ernst nehmen. Es wird viel auch spekuliert über einen Teeservierer, der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, AD, der Sozialdemokrat, mit dem... Außenminister des Türkenstaates beim Tee trinken. Ich begrüße es, das, begrüße, dass man Tee trinkt. Aber ich hätte es gerne bei diesem Tee trinken, den Außenminister der Türken sagen müssen: Lasst uns friedliche Wege suchen. Und nicht, wie ich nochmal Panzer dort liefere. Die Türkei als NATO-Land hat 12.000 Panzer. Der Rest der ganzen NATO-Länder. Armeen haben nicht so viele Panzer. Und kann niemand mir erklären, warum die noch 1.000 Panzer mehr haben müssen? Wofür? Das ist die Frage. 13.000 Panzer a 55 Tonnen Stahl. Das ist ein Eisenbahnnetz, das man bauen kann. Deutschland sollte in Friedensemissionen, ein Kongress, ganz, ganz, ganz gut, möchte ich jetzt was erwähnen. In Paris gab der Friedenskonferenz von Versailles. Was wir brauchen, ein Friedenskonferenz Nahost. Araber, Türken, Kurden, Perser, Juden, alle anderen auch, zusammen zu einem Friedenskonferenz zusammenzukommen. Und in diesem Friedenskonferenz, jeder sollte seinen Karten bringen seine Wünsche bringen und sollten an einem runden Tisch verhandeln. Mit Krieg hatte ich schon am Anfang gesagt, ein Jahr Krieg ist eine verlorene Generation. Deutschland hat die Verantwortung, Frieden zu sichern und nicht mehr Panzer zu liefern.